Es geht weiter mit ähm, einer meiner allergrößten Stärken. Schöne Handschrift. Ich weiß es, also ich, ich bin Radiomoderator, da ist, funktioniert Ironie nicht. Ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt rüberkam. Ähm, KI-Handschrifterkennung. Herzlich willkommen auf der Bühne, Alex, Franz und Arne. Ja, hallo, wie gesagt, wir sind Anne, äh, Franz und Alex. Ich bin Alex, Franz, äh, Entschuldigung, Franz, Anne. Ich bin auch verwirrt. Ähm, ja, wir haben äh, eine künstliche Intelligenz programmiert. Die Idee dahinter ist, dass Sie eine, eine, also ein, ähm, eine Notiz einscannen und dann die, wandelt die KI das in ein Textdokument um. Ähm, wir haben es bis jetzt in der kurzen Zeit leider nur mit Zahlen geschafft. Äh, mit 8x8 Pixeln, also leider ziemlich äh, wenig. Ja, wir schauen mal weiter. Genau, also... Eine künstliche Intelligenz, ähm, das funktioniert eigentlich so. Du gibst ihm irgendeinen Input, wir haben jetzt ähm, Bilder importiert, und, äh, also 8x8 äh, Pixel. Äh, und es kommt ein Output raus. Äh, da gibt es verschiedene Arten von künstlichen Intelligenzen. Wir haben jetzt Classifier geschrieben. Das heißt, es sollen einfach, ähm, der Input soll verschiedenen Klassen zugeordnet werden. Zum Beispiel, wir haben jetzt ein äh, Bild, das zeigt eine Null da. Da soll dann äh, als Klasse die Null rauskommen. Genau. Es gibt verschiedene Arten von künstlichen Intelligenzen. Das ist jetzt ein neuronales Netz. Hier hast du deine Input-Daten. Die werden dann hier über das neuronale Netz verändert. Und es kommt ein Output raus. Hoffentlich der, den du erwartest. Dann gibt es noch das äh, support vector Machine Du hast einfach zwei verschiedene Klassen. Zwei verschiedene Klassen, genau. Äh, und äh, sollst dann... Äh, ja, genau. Du sollst dann eine Linie zwischen den ziehen. Wenn du dann ein neues Projekt hast, kannst du dem dann einer Klasse zuordnen. Die haben wir beide geschrieben, genau. Also hier seht ihr die Daten, mit denen wir die KI gefüttert haben. Also lauter einzelne Zahlen. Also wir haben jede einzeln betrachtet. Und wenn man die jetzt als Input eingibt, dann sollte danach auch die richtige Zahl rauskommen und wir haben das halt so gemacht, dass halt parallel als Zusatzinformation noch die richtige Zahl war und dadurch konnte die halt erlernen, ähm, wie das funktioniert. Ah Ja, genau. Also wir haben, ähm, hier ist ein kleines Beispiel, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, haben wir einmal die KI mit zehn Bildern ähm, gefüttert. Also, zehn Bilder zum Lernen gegeben, also von 0 bis 9 einmal alle Bilder, einmal 50 Bilder und einmal 500 Bilder. Und anhand dessen kann man sehen, zum Beispiel hier in der ersten Spalte, mit zehn Bildern hat die das noch nicht richtig erkannt, dass es eigentlich hier unten eine 1 sein soll. Hier unten die unterste Zeile ist die Lösung. Und, äh, oder hier sieht man die 3, sieht nicht unbedingt aus wie eine 5. Ähm, die 9 kann man schon eher mit einer 5 verwechseln, wenn man es komisch schreibt. Genau. Ja, genau. Ähm, die KI war erstaunlicherweise mit äh, zehn Übungsbildern schon bei 58 Prozent richtig und mit 50 Bildern 72 Prozent 500 ja hatte die hier nur einen Fehler drin. Genau. Also jetzt zeigen wir unseren Programm nochmal, also die Demo. Ähm, jetzt starten wir unser Programm. Wir haben es in Python geschrieben. Also hier sehen wir die Testzahlen, die haben wir selber geschrieben und dann auch Foto gemacht. Und jetzt hat halt der KI gegeben. Wir geben das jetzt der KI, die schon trainiert worden ist. Und jetzt können wir gleich schauen, ob es funktioniert hat. Also hier seht ihr jetzt halt die Zahlen, die rausgekommen sind. Das sind die richtigen Zahlen und das die ähm, die... die ähm, KI ähm, raus, äh, aus, ausgegeben haben. Ähm, da sieht man, ja, also eine F4 kann man, ist es relativ gut eigentlich, weil ähm, die Zahlen eigentlich alle übereinstimmen, außer drei, die ziemlich ähnlich sind. Genau. Natürlich sind wir in der kurzen Zeit nicht ganz fertig geworden mit unserem Projekt. Wir können nur 8x8 ähm, Bilder mit 8x8 Pixeln ähm, einfügen und füttern, die KI damit und Erweiterungen wären, dass man jetzt halt ganze, keine Ahnung, Dokumente oder sowas fotografieren könnte und dass dann der Output in ein Textdokument geschrieben wird, das wären die Erweiterungen. Genau jetzt, vielen Dank fürs Zuhören und wir wollten uns nochmal bei unserem Mentor bedanken, beim Andi. Applaus für Alex, Franz und Arne. Wollt ihr abbauen und die anderen nochmal kurz zu mir? Kommt noch, komm noch mal kurz zu mir, kommt noch mal, ihr seid noch nicht entlassen. Wir müssen noch ein bisschen überbrücken, bis die nächsten aufgebaut haben. Jungs, ähm, Machine Learning, Artificial Intelligence, also ihr habt mit einer KI gearbeitet. In zwei, ihr kanntet euch vorher auch gar nicht, ne? Okay, ihr habt in zwei Tagen ein Handschrifterkennungsprogramm geschrieben. Was wusstet ihr vorher schon über KI? Also erstmal genau gesagt, wir haben eigentlich nur einen halben Tag geschrieben. Den ersten halben Tag haben wir versucht, Software zu installieren, was irgendwie nicht ganz funktioniert hat. Und gestern Mittag irgendwann angefangen und dann mit der KI ich habe da nicht so viel zu tun gehabt das haben eher die gemacht was habt ihr gemacht ja also wir haben ähm, wie gesagt zwei verschiedene Arten von äh, neuronalen äh, von KIs geschrieben einmal ein neuronales Netz und einmal äh, ein CV keine Ahnung irgendwas anderes Genau. Hauptsache, ihr wisst, wie man damit umgeht. Genau, und unser Mentor hat das uns halt äh, beigebracht. Genau. Was nehmt ihr mit von heute? Für das nächste Mal, für zu Hause? Habt, was habt ihr gelernt, was ihr weiterverwenden könnt? Äh, also bevor man hierher kommt, sollte man Git auf seinem Computer installiert haben. Das dauert immer ziemlich lang, bis man das installiert hat. Guter Tipp fürs nächste Mal. Danke euch dreien. Ich glaube, wir können direkt weitermachen. Ihr seid entlassen. Jetzt dürft ihr von der Bühne.